Berlin, wenn Comeback, dann richtig. Helene Fischer, 37, gibt nach ihrer zweijährigen Medienpause nun wieder richtig Gas. Fast täglich liest man Neuigkeiten über die Schlagertrin, Megakonzert, neues Album, eigener Konzertfilm und natürlich ihre süßen Baby-News. Das PR-Team rund um die Schlagersängerin scheint dabei rund um die Uhr zu arbeiten. Denn jetzt gibt es sogar eine Helene fischer dran. Helene Fischer, Rauschtram begeistert Schlagerfans. Helene Fischer und ihr Team denken sich immer wieder neue Wege aus, um das neue Album der Schlagersängerin zu bewerben. Lebensgroßer Pappaufsteller, Kalender mit 12 sexy Fotos und jetzt auch eine Tram. Mit der Hashtag Rauschtram geht es in den ganzen Weihnachtsstugel staufrei durch Berlin, heißt es unter ihrem neuesten Instagram-Post. Nicht nur mit Helenes neuer Single geht es damit von 0 auf 100 in Richtung Weihnachten. Ist die Tram vielleicht auch schon an euch vorbeigerauscht? fragt das Team von Helene Fischer ihre Fans. extratipp.com Sternchen von Ippen media berichtet, ihre 904.000 Instagram-Follower finden diese Idee richtig gut. Das ist schon ziemlich genial, schreibt ein Fan. Ein weiterer Instagram-Nutzer schreibt, oh, da muss ich gleich morgen drauf achten. Jetzt ist einiges klar, hab mich neulich gewundert eine rote Tram gesichtet zu haben. Konnte aber nichts drauf erkennen, lieb's ja sehr, lautet ein dritter Kommentar. Ein anderer Fan kommentiert das Bild mit, wie cool und was für tolle Idee. Und auch dieser Fan ist ähnlicher Meinung, damit möchte ich fahren. Viele wünschen sich so eine Helene-Tram auch in anderen Städten. Hätte ich auch gerne in Hannover, oder, wäre schön, wenn die Bahn auch hier in Hamburg so fahren würde, lauten weitere Kommentare. sternchen ist ein Angebot von ippen Media. Große Freude! Das macht Helene Fischer 2022. Im Normalfall gehen Stars nach der Veröffentlichung eines neuen Albums auf große Tournee. Auch Helene Fischer hat dies in den letzten Jahren so gehandhabt. Eine erfreuliche Entwicklung machen Live-Konzerte 2022 allerdings, fast unmöglich. Die Schlagersängerin bekommt im nächsten Jahr ein Baby. Die Nachricht über Schwangerschaft von Helene Fischer drang im Herbst nicht geplant an die Öffentlichkeit. Trotzdem dürfen sich die zahlreichen Fans 2022 auf ein einmaliges Konzert freuen. Am 20. August wird Helene Fischer live in München zu sehen sein und mal wieder sorgt die Sängerin dort für Superlative. Es wird das größte Open Air-Konzert ihrer langen Karriere. Trotz stolzer Preise für die Tickets läuft der Vorverkauf gut. Und so dürfen wir uns nach langer Bühnenabstinenz auf einen einmaligen Abend mit allen Hits freuen. Schlager Champions 2022 mit Helene Fischer? Eigentlich müsste Helene Fischer für die TV-Show Schlager-Champions das große Fest der Besten am 15. Januar in der ARD gesetzt sein. Mit dem Album Rausch war sie mit Abstand die erfolgreichste Schlagersängerin des Jahres. Wir können uns allerdings nicht vorstellen, dass Helene Fischer dort ihrem Ex-Freund Florian Silbereisen einen Besuch abstattet. Als nächster Termin von Helene Fischer steht, Sound Snow Garstein 2022, auf dem Terminkalender. Am 8. April soll die Sängerin in diesem österreichischen Skiort ein großes Konzert geben. Wir sind gespannt, ob die Corona-Pandemie diesen Auftritt zulässt.